Willkommen zum mittlerweile vierten F&W-Börsencocktail. Steigende Zinsen, Inflation, dazu der Krieg in der Ukraine und die Sorge vor einer möglichen Rezession. Diese Gemengelage sorgt für ein bislang eher schmerzhaftes Börsenjahr. Mein Name ist Beatrice Bösiger, ich bin Redakteurin bei der Finanz und Wirtschaft. Gemeinsam mit Philipp Beglin, Ressortleiter Märkte bei der F&W, sowie Roland Vogt, von invest.ch wollen wir diskutieren, was das für Anleger heißt. Es erwarten Sie folgende Themen. Einen Aktientipp für unsichere Zeiten, eine Einschätzung, wie sich Inflation und Zinsen weiterentwickeln werden, was die Markttechnik dazu sagt, machen Investitionen in langfristige Anleihen bereits wieder Sinn und zum Schluss gibt es, wie gewohnt, einen Trading-Tipp von der F&W. Sagen Sie uns Ihre Meinung zum Börsencocktail und wenn Ihnen das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen hoch. Zuerst zum Aktientipp. Es ist Givaudon. Wer regelmässig F&W liest, dem ist das Unternehmen bereits bestens bekannt. Für alle anderen gibt es trotzdem eine kurze Einführung. Givaudan stellt Aromen und Duftstoffe her und ist Marktführer in einem ansonsten ziemlich verschwiegenen Markt. An den Finanzmärkten ist die Aktie im vergangenen Jahr allerdings unter die Räder gekommen. Seit Jahresbeginn haben sie mehr als einen Viertel ihres Werts eingebüßt. Einer der Gründe dafür war, dass die Marge im zweiten Halbjahr 2021 unter Druck geraten ist, unter anderem wegen Zusatzkosten in der Logistik und den Auswirkungen der Omikronwelle. Mit seinen Verlusten steht Chivaudon aber nicht alleine da. Vielen Börsendarlings weht aktuell ein schärferer Wind entgegen. In der Finanz und Wirtschaft vom vergangenen Samstag ist nachzulesen, welche großen und mittelgroßen Schweizer Unternehmen es ebenfalls getroffen hat und woran das liegt. Trotzdem, Schivadon bringt gute Voraussetzungen mit, um in der aktuellen Lage punkten zu können. Das Unternehmen verfügt über eine sehr starke Position am Markt und die Konkurrenz ist überschaubar. Vier große Anbieter teilen sich drei Viertel des Marktes für Aromen und Riechstoffe. Neben Chivaudon ist das noch Firmenich aus der Schweiz, IFF aus den USA und Simrise aus Deutschland. Auf Chivaudon allein entfällt rund ein Viertel des Marktes. Dazu kommt der defensive Charakter des Geschäftsmodells. Angesichts der unsicheren Lage sind solch sichere Häfen wieder vermehrt gefragt. Chivaudon ist dafür gut positioniert. Das Geschäft mit Aromen und Riechstoffen ist konjunkturellen Schwankungen nur wenig ausgesetzt. Chivaudon ist in Form von Geschmacksstoffen in so ziemlich allen verarbeiteten Lebensmitteln drin und auch Putzmittel ohne Duft sind kaum vorstellbar. Und auch wenn Konsumenten stärker aufs Geld schauen, etwa aufgrund der steigenden Inflation, wären wohl einzig die Duftkreationen für Parfümhersteller davon betroffen. Zum Gesamtumsatz von Chivaudon tragen diese allerdings nur ein paar Prozentpunkte bei. Aber selbst wenn Konsumenten von teuren Marken auf günstigere Eigenmarken umsteigen, profitiert Chivaudon. Denn auch hier stecken Aromen und Riechstoffe des Unternehmens drin. Gänzlich unbeschadet von den schwierigen Umständen und besonders den steigenden Preisen ist aber auch Chivaudon nicht. Alleine bei den Rohmaterialien rechnet das Unternehmen in diesem Jahr mit 9% höheren Preisen. Hier spielt Chivaudon aber eine seiner Stärken aus, nämlich die Fähigkeit, die gestiegenen Preise an die Kunden weitergeben zu können, die sogenannte Preissetzungsmacht. Das bietet zumindest einen gewissen Schutz vor Inflation diese greift jedoch nicht unmittelbar. Bis neue Verträge ausgehandelt werden, wird es drei bis sechs Monate dauern. Wie mein Kollege Christian Braun in seiner Analyse zu den Ergebnissen deshalb ausgeführt hat, ist auch 2022 mit Druck auf die Marge des Unternehmens zu rechnen. Wachsen wird das Unternehmen allerdings trotzdem weiter. Dafür sorgen nicht zuletzt strategisch gut gesetzte Zukäufe. Und dank ihrer defensiven Qualitäten traue ich den Aktien zu, den Gesamtmarkt zu schlagen. Trotzdem bleibt ein Risiko bestehen. Das Unternehmen ist trotz der Korrektur stattlich bewertet. Heben die Notenbanken die Zinsen zu stark an, könnten die Kurse erneut korrigieren. Aus einer fundamentalen Betrachtungsweise steht das Unternehmen gut da. Was gibt es zu Givaudon denn aus markttechnischer Sicht zu sagen, Roland? Ja, Im Augenblick fallen die Preise ja noch äh, bei Givaudan. Wir stehen jetzt bei 3.450 plus Minus. Und es sieht noch nicht so aus, als wäre der Boden schon, der absolute Boden erreicht. Allerdings, ähm, die Kurse schwanken enorm. Von Mitte März bis Mitte April 14 drauf, jetzt seit Mitte April. 15 Prozent runter. wenn die Aktie jetzt noch auf 3300 geht, ist das nicht mehr allzu viel mehr nach unten. Also ich denke, sie ist noch nicht ganz am Boden, aber etwas tiefer wird schon noch gehen. 3300 ist mein Tipp und ich denke, man kann sich da zum Kaufen bereit machen. Danke. Doch nun zurück zum Thema Inflation. Die Notenbanken versuchen im Moment die Preissteigerungen in den Griff zu bekommen. Dabei zeigen sie sich mehr oder weniger optimistisch. Die Bank of England hat anlässlich ihrer letzten Zinserhöhung auf 1 vor einer Rezession in Großbritannien im kommenden Jahr gewarnt. Philipp, was ist für Anleger eigentlich schlimmer? Inflation oder eine Rezession? Für Aktionäre ist eine Rezession schlimmer, weil im Umfeld einer Rezession fallen die Kurse eigentlich immer. Bei der Inflation kommt es ein bisschen darauf an, wie hoch sie ist und wie sich die Wirtschaft parallel dazu entwickelt. Also Rezession wäre klar schlechter. Philipp, auf welche Anzeichen sollen Anleger jetzt achten? Für Anleger sind aus volkswirtschaftlicher Sicht drei Dinge zentral. Was macht die Inflation? Wie reagiert die Geldpolitik? Was bedeutet das für die Zinsen? Für die Inflation gibt es zwei Szenarien, die wir im Hinterkopf behalten sollten, um die weitere Entwicklung zu beurteilen. Die beiden Szenarien sind in der Ökonomenzunft breit debattiert worden. Das Team Transitory prophezeite, die Inflation sei vorübergehend, eben Transitory, und werde bald wieder sinken. Das Team hat die Debatte verloren, aber die Argumente stimmen eigentlich immer noch. Erstens die Energiepreise. Der Ölpreis lag Anfang 2021 auf 50 Dollar pro Fass, jetzt beträgt er 100 Dollar. Diese Preissteigerung hat die Inflationsrate nach oben gedrückt. Wenn der Ölpreis sich nun nicht nochmals verdoppelt, sondern langsamer steigt oder stabil bleibt, dann wird die Inflationsrate geringer ausfallen. Zweitens das Angebot und die Nachfrage von Gütern. Das Angebot ist knapp, weil der Transport und die internationalen Lieferketten nicht gut funktionieren. Das wird sich aber irgendwann lösen, womit das Angebot wieder steigt. Ein größeres Angebot? drückt die Preise herab und bremst damit die Inflation. Die Nachfrage hat vor allem in den USA zugenommen, weil die Privathaushalte dank dem Stimulus der Regierung mehr Geld zur Verfügung haben. Wenn dieses zusätzliche Geld ausgegeben ist, nimmt die Nachfrage wieder ab. Mit einer kleineren Nachfrage schwindet der Druck auf die Preise. Kurzum: Energiepreise sowie Angebot und Nachfrage, die Lage sollte sich entspannen. Das ist einleuchtend. Aber so einfach ist es in der Praxis leider nicht. Die Inflation ist hartnäckig hoch und die Gefahr einer Lohnpreisspirale hat in den USA zugenommen, in Europa weniger. Die Pandemie ist für die Weltwirtschaft nicht vorbei, wie sich in China zeigt. Wegen der Lockdowns stocken die Lieferketten. Der Krieg in der Ukraine könnte die Energiepreise weiter hinauftreiben und er sorgt weiterum für Unsicherheit. Das Team Transitory hat also die Debatte vorerst klar verloren. US-Notenbank-Chef Jerome Powell hat das Wort Transitory explizit aus seinem Wortschatz verbannt. Gewonnen hat das Team Inflationsgefahr. Heute lautet die vorherrschende Einschätzung, die Inflation nimmt nun langsam ab, sinkt aber nicht auf das Niveau von vor der Pandemie, sondern bleibt erhöht. Ob später dann das Team Transitory oder das Team Inflationsgefahr recht bekommt, weiß ich nicht. Vielleicht auch beide ein bisschen. Derzeit ist die Inflation sehr hoch. Die Jahresrate beträgt in den USA 8,5% und in der Eurozone 7,5%. Und in der Schweiz bloß 2,5%. Uns hilft der starke Franken. Er hat sich aufgewertet, damit sind importierte Waren und Dienstleistungen günstiger und drücken das allgemeine Preisniveau herab. Die hohen Energiepreise haben im hiesigen Landesindex der Konsumentenpreise ein kleineres Gewicht als anderswo. Und der Schweizer Energiemix hilft. 95% des Stroms stammt aus Wasser und Atomkraft und aus erneuerbarer Energie und nicht wie anderswo auch aus Kohle, Öl und Erdgas. Und in der Hochpreisinsel Schweiz wird hier und da ein wenig liberalisiert, etwa vergangenes Jahr mit der einseitigen Aufhebung der Industriezölle. Wenn die Prognosen der Schweizerischen Nationalbank und von weiteren Ökonomen eintreffen, sinkt die Inflation kommendes Jahr unter 1%. Dann bekäme das Team Transitory in der Schweiz doch noch recht. Schnellt der Ölpreis hingegen von 100 auf 160 Dollar steigt die Inflation auf 3 Prozent. Das ist im Vergleich zu den USA und der Eurozone immer noch moderat. Was unternimmt die Geldpolitik dort, wo die Inflation hoch ist? Die Bank of England, wir haben es gehört, sie legt vor. Sie will eine Rezession in Kauf nehmen, um die Inflation zu bremsen. Im Fokus steht die amerikanische Notenbank. Sie will die Wirtschaft weich landen lassen. Ob das gelingt, ist fraglich. Seit den 50er Jahren hat sie es dreimal geschafft, aber siebenmal nicht. Da folgte eine Rezession. Ein zusätzliches Risiko besteht diesmal, weil das FED nicht nur den Leitzins erhöht, sondern gleichzeitig auch den Bestand an langfristigen Anleihen abbaut. Dafür gibt es keine verlässlichen Erfahrungswerte. Wir wissen nicht, was dieser Bilanzabbau an den Finanzmärkten bewirkt. Die Bilanzverkleinerung werde so langweilig, wie Farbe beim Trocknen zusehen, sagte 2017 die damalige Fed-Präsidentin Janet Yellen. Doch nach Turbulenzen am Geldmarkt stoppte die US-Notenbank den Bilanzabbau im Sommer 2019. Gar so langweilig war es also nicht. Die Schweizerische Nationalbank muss nicht viel unternehmen, wenn das Team Transitory hierzulande Recht behält. Vielleicht wird sie mindestens den Leitzins vom negativen auf Null anheben. Die langfristigen Zinsen in der Schweiz haben den Zenit erreicht, wenn die Prognosen der von uns regelmäßig befragten Bankökonomen stimmen. Die zehnjährige Anleihe der Eidgenossenschaft rentiert derzeit knapp 0,9%. In zwölf Monaten sollen es noch 0,8% sein. Falls dies zutrifft, sollten auch die langfristigen Hypothekarzinsen nicht weiter steigen. Wie sich die Zinsen global entwickeln, hängt auch davon ab, wie die drei Brennpunkte auf die Konjunktur einwirken. Die Lockdowns in China bremsen die Wirtschaft und behindern die Lieferketten, der Krieg in der Ukraine beeinträchtigt die Wirtschaft in Europa und das FED könnte die USA in eine Rezession manövrieren. So fragt sich, ob der Zeitpunkt gut ist, um langfristige Anleihen zu kaufen. Wenn Ihre Rendite im Zenit ist, dann ist der Kurs auf dem Tiefpunkt. Besonders deutlich zeigt sich die Bewegung in der 100-jährigen Staatsanleihe aus Österreich. Wegen der langen Laufzeit reagiert Ihr Kurs besonders ausgeprägt, wenn sich das Zinsniveau ändert. Österreichs Schatzamt bewies ein gutes Gefühl für Timing, wie mein Kollege Andreas Neinhaus im Chart des Tages vom Montag schreibt. Als österreichische Staatsanleihen im Jahr 2020 am Markt negativ verzinst wurden, legte die Tresorerie 100-jährige Obligationen auf, mit einem Coupon von 0,85 Weil nach der Emission das Zinsniveau zuerst weiter sank, stieg der Kurs der Anleihe auf 140 des Nominalwerts. Doch mit dem Anstieg des Zinsniveaus seit Ende letzten Jahres ist der Kurs der 100-jährigen Anleihe auf 53% des Nominalwerts gefallen. Von 100 auf 140 und zurück auf 53, der Ultralangläufer verhält sich wie ein spekulatives Anlagevehikel. Der Kurs von 10-jährigen Staatsanleihen verläuft viel ruhiger, bewegt sich aber in die gleiche Richtung. Obligationen sehen derzeit also recht günstig aus, ist es Zeit, um sie zu kaufen? Roland, was meint die Markttechnik zum weiteren Verlauf der Zinsen und der Anleihen? Also ich muss sagen, ich beobachte den, vor allem den Eurobund ja schon über viele Jahre und äh, ich war da eigentlich immer auf steigende äh, Preise bei den Anleihen äh, ausgerichtet. Auch jetzt, Dezember, Januar, habe ich eigentlich so eine Situation die Einschätzung gehabt, wie wenn man zum Beispiel den Everest anschaut, 8.848 Meter und du bist auf 8.400 Meter, also fast am Top, aber es geht noch was. So etwa war meine Einschätzung. So das Jahresende. würde auch heißen, dass die Zinsen ein bisschen noch mehr sinken würden. Ja, genau. Und mhm. dann habe ich dann auch festgestellt irgendwo da im Februar drin, dass einfach es, es hat wirklich regelrechte Strukturbrüche gegeben. Und äh, ja, also die Situation ist wirklich auseinandergefallen, also wie wenn man halt dann eben von 8400 zurückkommt und zwar etwas schneller, wie eigentlich geplant. Äh, ein Strukturbruch und sowas kann es halt geben, wenn die Regeln geändert werden. Also ich sehe das eher jetzt, diesen Kursrückgang ist so ein, eine, auch eine Vertrauensfrage. Wir haben ja Regeln am Markt, Eigentumsrechte und so weiter und so fort. Und wir sehen jetzt überall, dass daran gerüttelt wird. Und da ist klar, der Markt muss ein höheres Risiko einpreisen. Du weißt nicht, wie es ist, irgendwie, wenn du eine hundertjährige Anleihe zeichnest. Du siehst, dass sich alles so schnell bewegt. Und ich glaube, das ist das, was im Augenblick geschieht. Und jetzt im Augenblick kann man so seit rund einer Woche so, ein, so Ansätze für eine Bodenbildung erkennen. Ähm, ich kann im Augenblick aber noch nicht wirklich äh, sehen, dass das jetzt erfolgreich wird. Das muss man jetzt weiter beobachten. Das heißt, weil man nicht weiß oder weil wir nicht wissen, wie sich die Risikoprämie weiterentwickelt, sehen wir auch nicht, wie es mit den Zinsen weitergeht. Ja, es ist ja, ich meine, wir haben ja einen Markt. Wir haben einen Markt, weil man den Preis nicht einfach so festlegen kann. Das geschieht mit Angebot und Nachfrage. Und wenn irgendwo mal halt alles eingepreist ist, ist fertig, egal was noch kommen kann. Mhm. Und man sieht jetzt im Augenblick schon, dass dieser Mechanismus so langsam jetzt ausläuft und eben so ein Fundament äh, sich langsam bildet. Aber das könnte jetzt schon noch ein paar Wochen dauern. Es kann aber auch schneller gehen. Letztlich, wenn dann ein Trigger draufkommt, dann geht es dann halt rascher in die eine oder andere Richtung, aber man muss das im Augenblick wirklich noch beobachten. Roland, jetzt muss ich dich trotzdem kurz noch fragen, was bedeutet diese ungewisse Zinssituation für die Aktienmärkte? Also ich glaube an den Aktienmärkten sehen wir jetzt vielleicht für ein, zwei Wochen ein bisschen eine Erholung, das ist möglicherweise jetzt die Phase, die die online noch brauchen, um den Boden zu bilden. Aber wenn die Zinsen dann wieder fallen, von diesem höheren äh, Niveau aus, wird das eher zur Konkurrenz für die Aktienmärkte werden. Und ich bin da eigentlich dann nicht äh, positiv gestimmt für die Aktien. Das ist eben nur kurz cool, eine Erholung, ist okay, aber ich glaube, das wird weiter runtergehen, mittelfristig. Wer doch eher kurzfristig orientiert ist, für den folgt zum Schluss noch der F&W Trading-Tipp. In Twitter steckt aktuell Aufwärtspotenzial, zumindest kurzfristig. Der Grund dafür ist simpel. Auch nachdem der Kurznachrichtendienst dem Werben von Elon Musk erlegen ist, bewegt sich der Kurs mit rund 47 Dollar aktuell immer noch unter dem vereinbarten Übernahmepreis von 54,20 Dollar pro Aktie. Anleger können also die Preisdifferenz zwischen Aktienkurs und dem Preis für die Übernahme für sich ausnutzen. Die sogenannte Risikoarbitrage bringt in diesem Fall immerhin Aussichten auf ein Plus von rund 14 Prozent. Das ist zumindest etwas. Mit Twitter hatten Anleger in den vergangenen Jahren nur wenig Grund zur Freude. Ganz im Gegensatz zu anderen Tech-Konzernen. Die Plattform hat es nie geschafft, ihren kulturellen Einfluss und ihre Reichweite entsprechend zu monetarisieren. Zur Erinnerung. 2013 schlossen die Aktien an ihrem ersten Handelstag überhaupt bei 44,90. Ungefähr auf dem Niveau handelten sie auch, als Musk dem kurz nach richtigen Dienst das erste Angebot für eine Übernahme machte. Ein Risiko bleibt für unseren Trading-Tipp, insbesondere wenn es um Elon Musk geht. Die Finanzierung für die 44 Milliarden schwere Übernahme steht zwar inzwischen, der Deal ist aber noch nicht abgeschlossen und es wäre nicht das erste Mal, dass der reichste Mann der Welt seine Meinung rasch ändert. In der Übernahme ist also Spannung drin bis zuletzt. Das hat auch die Ankündigung von Musk vom Dienstag gezeigt, dass er die Twitter-Verbannung von Ex-Präsident Donald Trump aufheben will. Das war es wieder vom F&W börsencocktail Ich danke Philipp. Und Roland für die spannende Diskussion. Bitte bewerten Sie uns, teilen Sie uns, nicht nur auf Twitter, und lassen Sie uns Ihre Wünsche für zukünftige Sendungen wissen. Wir grüßen Sie freundlichst. Bis zum nächsten Mal.